Willkommen bei Durchstarter. Heute werfen wir einen Blick auf das Zukunftsfeld Telekomtechnik. Hinter dieser Bezeichnung stecken ganz spannende und verantwortungsvolle Jobs. Zum Beispiel sitzen hier die Mitarbeiter, die sich um Internetsicherheit kümmern. Mit Hashtag Vorwärts hat sich die Salzburger G 2020 komplett neu aufgestellt. Mit dem Programm investiert man rund 170 Millionen Euro in zukünftige Wachstumsfelder. Eines dieser Zukunftsfelder ist der Bereich Telekomtechnik. Diese eine Zusammenführung, eine organisatorische Zusammenführung von vorher einzelnen Abteilungen, die in verschiedenen Bereichen untergebracht waren, hat man das zusammengeführt und die zentrale Telekomtechnik in eine neue Organisationseinheit gebündelt und als eigenes Geschäftsfeld dargestellt, um auch den Wert und die Wichtigkeit der Telekom für die Salzburger AG besser darstellen zu können. Telekom ist auf der einen Seite die, die Planung, die Strategieentwicklung, die budgetäre Verantwortung für die Investitionen, aber natürlich auch die Steuerung von Betrieb und Aufbau und auch die laufende Entstörung und Aufrechterhaltung aller Telekom-Services für all unsere Kunden, sowohl externe Kunden als auch interne Kunden, wo wir auch Telekom-Dienste anbieten. Das Zukunftsfeld Telekomtechnik umfasst aber nicht nur Telefonie, TV und zuverlässigstes und schnellstes Breitbandinternet, sondern auch den Bereich IT-Sicherheit. Das Kernthema ja meiner Aufgaben in der Telekomtechnik ist Sicherheit. Sicherheit im, im Gesamten, das heißt als Informationssicherheitsofficer, ISO und Datenschutzkoordinator bin ich in der telekom -Technik in der Produktentwicklung, in der Inbetriebnahmephase, das heißt über Penetrationstests, dann im laufenden Betrieb über Sicherheitsmaßnahmen bis hin zur Deprovisionierung der Systeme begleitend tätig. Die Routine ist einmal das, Dinge, die über Nacht sozusagen passiert sind beziehungsweise am Vortag passiert sind, nur mal zu, äh, zu durchleuchten, zu lesen. Ja, es ist äh, sehr viel lesende Arbeit natürlich da. Sicherheitswarnungen, äh, die rauskommen, ja, die haben einfach keine Pause. Wirklich gravierend für mich in der Telekomtechnik ist immer das, wenn unsere Systeme direkt angegriffen werden. Das heißt, das ist äh, eines des tägliche, tägliche Doing sozusagen, äh, mögliche Angriffsvektoren zu erkennen und die frühestmöglich zu eliminieren. Ja. Sich zeitnah darum zu kümmern, dass nichts passiert und das kriegen wir ganz gut hin. Die Arbeit an sich, das ist ein spannendes Umfeld. Das heißt, es ist nicht nur diese Sicherheit, sondern man ist laufend in Projekte, in neue Projekte, in Produktentwicklungen mit eingebunden. Sicherheit ist ja jetzt nicht nur ein, ein, ein Produkt, das wir intern nutzen für unseren eigenen Schutz, sondern es geht auch sehr stark in der neuen telekom dahin, Sicherheit auch als Produkt für Kunden zu etablieren. Es ist einfach ein spannendes Thema. Also ganz egal, in welchen Bereichen ich reinschaue, ja es tut sich was, es ist eine Weiterentwicklung, es ist kein Stillstand und das macht mir Spaß. Dann noch wirklich sehr viele gute Kollegen, ja, mit denen man dann auf einem sehr hohen Niveau diskutieren kann über die alltäglichen sicherheitsrelevanten Themen. Wir wünschen uns Mitarbeiter, die Freude an der Technik haben, die bereit sind, im Team zusammenzuarbeiten und auch bereichsübergreifend mit anderen Geschäftsfeldern das gemeinsame Ziel der Salzburger AG in den Vordergrund stellen. Wenn Sie Lust auf einen Job bei der Salzburg AG haben, bewerben Sie sich auf www.salzburg-ag.at. Eine besondere Geschichte erzählt uns heute Shandana Sahor. Die 30-Jährige mischt die Abteilung Digital Technologies, also Digitale Technologien, auf und gibt uns Einblicke in ihren Arbeitsalltag.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 Ja, und wer auch einmal in einem der Teams der Salzburg AG landen will, der lernt am besten gleich hier. Heute erfahren wir mehr über eine Intensivschulung im zweiten Lehrjahr, die optimal auf das Berufsleben vorbereiten soll. Wir sind heute in mitterberg -Hütten. Da gibt es das Technische Ausbildungszentrum. Und wir von der Salzburg AG schicken unsere Lehrlinge neben der fachlichen Ausbildung im Betrieb für so Spezialkurse hierher. Da haben wir im zweiten Lehrjahr Elektronik, einen Elektronikkurs und im dritten Lehrjahr einen Schweißkurs. Und das schauen wir uns jetzt an. Auf dem Weg zu unseren Lehrlingen schauen wir uns das Haus ein bisschen vom Taz. Hier haben wir den Mechatronikraum, wo unsere Lehrlinge auch im zweiten Jahr für eine Woche für einen pneumatik eingesetzt werden und im Bereich der Automatisierungstechnik ihr Wissen vertiefen. Im nächsten Raum ist es so, dass wir die Lehrlinge jetzt schon antreffen, die die Grundlagen der Elektronik kennenlernen. Das machen die Elektriker. Also verschiedene Lehrlinge bei uns machen da diese Grundausbildung und da gehen wir jetzt ein. Ich möchte eingangs noch erwähnen, warum wir diesen Kurs machen. Es gibt für jeden Lehrberuf das Berufsbild wo die fachliche Ausbildung geregelt ist, wo drinnen steht, welche Kompetenzen die Lehrlinge erhalten müssen, erlernen müssen und neben der betrieblichen Ausbildung im Betrieb haben wir da Intensivkurse im Ausmaß von einer Woche, wo Kompetenzen vermittelt werden, zum Teil auch mit einer Prüfung und wo sie dann richtig stark vorbereitet werden für einen fachlichen Werdegang in der Salzburger AG. Servus, grüß euch, ich bin der Hui -Wirt dann. Also, ich mache Doppellehre. Erstens an Elektrotechniker mit Schwerpunkt Energietechniker und zweitens an Maschinenbautechniker mit Schwerpunkt Metalltechniker. Also, wir machen halt die Widerstandsbestimmung über den Strom und über die Spannung. Da habe ich zum Beispiel einen digitalen einen Multimeter und einen analogen. Und über die zwei messe ich eben die Spannung und den Strom. Also, was ich mir von dieser Woche eben noch erwarte, ist, dass ich eben die ganzen Grundlagen von Elektronik dann drauf habe und dann eben, wenn ich mal gefragt bin, in diesem Thema auch Fragen beantworten kann. Jetzt haben wir gesehen, was die Lehrlinge im Bereich der Elektronik so lernen. Jetzt gehen wir um mit unserer Lehrlinge aus dem dritten Lehrjahr, die gerade den Schweißkurs machen und auf dem Weg, es da Werkstätten im Taz, wo auch Zerspannungstechnik angeboten wird, Sowas machen wir bei uns im Betrieb, also müssen wir nicht hier ins Taz fahren, aber eben für die Schweißprüfung ähm, nützen wir diese Einrichtung und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ja, ich finde es echt super. Am ersten Tag haben sie uns schon durch die ganzen Räumlichkeiten durchgeführt. Und die Ausbildner, wenn uns da froh haben, die kennen sich echt gut aus und die haben auch für alles Antwort. Und es ist auch voll super, dass, man, dass jeder Ausrüstung hat, also seine eigene da drinnen. Ja, ich freue mich, dass wir in Schwarzen lernen. Also zuerst müssen wir uns einmal ins Werkstück holen. Nachher müssen wir es im eigenen Schleifraum drüben abschleifen. Dann gehe ich in die Kabine, schalte den Schwarz ein, ziehe meine Schutzkleidung an und dann geht es an den Schwarz. Ja, das bringt schon viel. Weil in der Firma hat man meistens nicht so viel Zeit, dass man das alles lernt. Und da im Ausbildungszentrum hat man halt die ganze Woche Zeit nur für ein Thema. In dieser intensiven Ausbildungswoche geht es wieder zurück für die Lehrlinge in den Betrieb, in die Ausbildung. Für die vom dritten Lehrjahr sogar in die Berufsschule. Der Salzburger AG ist es wichtig, dass sie in ihrer Ausbildung allumfassend ausgebildet werden, dass man vielleicht ein bisschen mehr macht als bei anderen Betrieben. Und da bietet sich natürlich das TAZ mit dabei hütten gut an. Das TAZ ist im Bongau, das heißt wir haben hier zum Teil auch längere Anfahrtswege für die aus der Stadt und die Pinzgau und Bonga freuen sich, dass sie nachher nach warm sind und nicht so weit fahren müssen. Und wenn Sie oder ihr Lust habt, eine Lehre bei der Salzburger zu machen, in unseren vielfältigen Lehrberufen, dann schaut auf unsere Homepage www.salzburg-ag.at karriere. Wir freuen uns. Damit darf ich mich verabschieden. Hier im Programm geht es weiter mit spannenden Produktionen rund um die Salzburg AG. Bleiben Sie dran!